euch das Gratis Robux, dann bist du jetzt zu spät, weil das hier ist ein Livestream-Ausschnitt von meinem letzten Livestream, wo ich Robux an meine Zuschauer verschenkt habe. Wenn ihr wollt, dass ich sowas öfter mache, dann liked das Video und jetzt viel Spaß! Äh, doch, ich sag, du hast besonders viel Glück, du kriegst von mir 380 Robux. Bitte sehr. Und jetzt gehe ich die restlichen Stände durch, aber da gebe ich dann nicht mehr so viele Robux, weil ich will ja nicht pleite gehen hier. Roblix Mix Pro. Ja, dann kriegst du von mir 50 Robux. So, viel Spaß damit. Du kriegst 22 Robux. Und wenn ich hier jetzt auch nur einen Stand sehe, bei dem nichts drin ist, dann bin ich enttäuscht von euch. Weil ihr müsstet jetzt schon wissen, wie man Gamepässe erstellt und hinzufügt. Ich sehe da hinten drei in Folge. Okay, hier donate ich dann natürlich auch noch 7 Robux. Und dann sind wir bei dem Stand. Und wie soll ich donaten? <lacht> Wenn du weder ein Shirt hast noch ein Game Pass hinzugefügt hast. Wie gesagt, Game Pässe kann man kostenlos erstellen. Man geht einfach auf ein Spiel, das man hat und jeder hat seinen Standard-Place. Erstellt einen Game Pass mm. und wenn man den Stand claimt, wird der Game Pass entweder automatisch hinzugefügt, wenn das Inventory öffentlich ist, oder man geht hier hin, drückt E und fügt es selbst hinzu. Da du scheinbar keine Anstand hast. ich habe ein kleines Problem. Was hast du für ein Problem, Victor? Ich, ich habe mein Standard-Place nicht, weil ich es gelöscht habe. Du hast den gelöscht. Man kann die löschen? Die werden doch nur archiviert. Ja, man kann den löschen. Ich habe den gelöscht. Ich dachte, die werden archiviert. Nein, ich habe den komplett gelöscht. Der Existiert nicht. Echt? Ich dachte, man kann nichts <lacht> löschen in Roblox. Das war doch immer das Problem. Also ich glaube, der existiert nicht. Zumindest wenn guck, ich, äh, guck mal deine archivierten agier, Sachen. Weil ich glaube, du kannst keine Places ich löschen. Ich schau mal nach. Ja. Ich glaube, der existiert nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich nachgeschaut habe, hat er nicht existiert. Okay, dann sind wir gespannt, aber ich bin mir ziemlich sicher, du hast den noch irgendwo. Ah doch, total. Ich habe den wirklich. Ich weiß auch okay. nicht, wie du die findest. Donut me, please. Dich würde ich auch gerne donaten, aber du hast immer noch nichts. Also, Bro, was soll ich tun? Was soll ich machen, hä? Das mir das so. I have zero Robux. Hast du Pech? Der nächste ist hier. <lacht> please, even the Robux. Ich bin please, even the Robux is enough. Please give me. Wie? Wie? Wie soll ich dir was geben, hä? Erzähl es mir. Die steht da wahrscheinlich die ganze Zeit. Warum funktioniert das nicht? Ich kann mir echt vorstellen, dass da Leute stehen und einfach einen Preis eingeben. Weil sie denken, so kann sie was hinzufügen. Müsst die Game Pass ID hinzufügen? Ich bin's, Emil. Hey, Emil, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Weiter geht's. So, 50 Robux für KimiTV. Habe ich's richtig gelesen? Wie, wie, ja, habe ich richtig Emil. gelesen. So. Dann haben wir noch Tirolizzi. Kriegt von mir 75 oder 9. Na, dann machen wir halt. Den, den besitze ich bereits. Dann kaufe ich mir hier was für 30 Robux. Please? 30? Denk please. doch mal e an Emil an Emil. Ich weiß echt nicht. Denk nach. So, und dann gehen wir rüber zu Gamer Mich Scheuer. Und du kriegst von mir dann auch noch 20 Robux. Among Us Laptops kaufen. Ja, immer. Ich brauche die Among Us ich Laptops. Bin so, dann haben wir hier noch. Donate aus, da steht ja nicht mal was drauf auf dem Stand, aber ziemlich teure Sachen. Dann gönne ich mir mal den teuren Spaß. 50 Robux ist ja praktisch nichts, ne? Vor allem, wenn man das an 50 Leute gibt. 5 Robux? Und 187, oh mein Gott, da muss ich, da muss ich viel donaten. Da Und muss bei ich Among Us musst du nicht viel donaten, aber bei 187, was? Ja, natürlich muss ich bei 187 viel donaten. Wieso tust du Among Us das an? Ich weiß es nicht, ich hasse Do Among Us. Among Us hat meine Frau geschlagen. Wieso tut Among Us sowas? Ich weiß es nicht, aber das GUI hier will nicht. Ach, jetzt, jetzt habe ich es geschafft, runter zu scrollen. Ich habe mein Mausrad in die, will die falsche das Richtung GUI, will ich ja mm, 50 Robux, finde ich gut. Big Donation. Alle haben hier dieses blöde Symbol für Donation. Habt ihr schon wieder irgendein Tutorial geguckt, oder was? <lacht> mk 007 Ist doch so, wenn alle das gleiche Bild haben, dann haben sie irgendwo irgendein Tutorial geguckt. So. So, also halt auf den Shirts oder Streeten. was? Stream, Conny wo, ist. ist der beste YouTuber der Welt. Alle, die derselben Meinung sind, nee. donaten. Ja, donatet mal bei ihm. Ich donate nicht. <lacht> Na gut, komm hier. Ja, 135 ein bisschen viel. Dann hole ich mir halt die günstigeren. So. Ach, da sind auch mehrere davon perfekt. Dann kann ich das auch machen. Leute, donatet jetzt mal bei ihm. Der arme Mann, der hat immer noch keine Robux. Und das dauert übrigens eine Weile, bis man die Robux bekommt. Ich werde immer wieder gefragt. Ey, ich habe Nation bekommen, aber die Robux sind nicht da. Mi, mi, mi, mi, mi, Ihr müsst etwa eine Woche warten, bis die Robux auf euer Konto gut geschrieben werden, weil Roblox die so lange pending hält. Ihr könnt in eure hm. Transaktionsübersicht schauen bei Roblox. Dann steht da auch, welcher Betrag pending ist und was ihr erwarten könnt. XX Beko. Ja, 100 Robux ist ein bisschen viel. Machen wir einfach weiter hier. Auch bei meinem eigenen Stand kann ich nichts kaufen. Wucher. Booth is free. Ey, jemand kann sich hier diese Booth jetzt noch claimen. Also wer von euch hat noch keine Booth, ha? Aha. Ich, ich, ich... Ich kann irgendwie ahnen, dass hier irgendwo ein Noob rumrennt und sagt, please donate. Ah ja, jetzt. Roblox-Fan Adrian Lego trag ihn kaputt. Es lädt sehr lange. Ich glaube, du hast keine Shirts. Wenn du keine hast, dann musst du jetzt hier schnell einen Game Pass hinzufügen. Ich warte ein bisschen. Ich warte ein bisschen, bis Schlag du was hinzugefügt kaputt. hast. Hast schon was hinzugefügt? Ich warte noch ein bisschen, weil es kann eine Weile dauern. Ich will dich nicht so sehr unter Druck setzen. Aber mach schneller. Ich habe nicht viel ganz doch Genau. So, hier ist immer noch nichts, Bruder. Dann tut's mir leid, aber ich habe lang genug gewartet. Wir gehen rüber zum nächsten Stand. Stream, danke für eure Donation. Ja, warum habt ihr noch nicht donated, Leute? Jetzt donatet doch mal. Ich kann noch nicht angehen. Ja. So, 007, wir ja. sind wieder am Anfang angekommen. Und an der Stelle habe ich einen Wettkampf gestartet. Wer als erstes die Obby schafft, kriegt von mir nochmal eine extra Donation. Ich tippe alle hierher und der Erste, der mich oben bei der Obby besucht, der kriegt nochmal eine Donation. So, alle sind hier. Niemand hat einen Vorteil. So. Und der nächste, der hier hochkommt, kriegt von mir nochmal eine Donation. Dann mal los. Victor, ich sagte, die Leute, die wollen alle nur mein Geld. Ja, ja. Diese Leute sollen mal auf das Innere schauen. Hm. Ja, guck sie dir an, wie sie da unten mein runterfallen. Geld. Und, oh, er dachte sich gerade so. Nein! Oh, oh, <lacht> da ist jemand, der da weit vorne ist, runtergefallen. Ah, ja. und auch, Zwei Leute, Kopf an Kopf also. rennen. Und, und. Oh! Gamer Mich Scheuer war der Erste. Er hat es geschafft. Gamer Mich Scheuer. Dann yeah, gönne yeah. ich dir dann doch nochmal die 100 Robux, die ich dir vorher nicht geben wollte. Und ein Schwert. Und ich gönne jedem ein Schwert. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was der Command ist. Gift. Gift all Schwert. die All. Sw Sword. So, der Letzte, der steht, kriegt nochmal eine Donation. Also der Letzte, der noch ein Schwert hat. Pff. Ha, tötet euch. Ha, ha, ha. Warte, ich, mu ich muss natürlich gefährlich aussehen. Erstmal... Got me, damit mir nichts passiert. Und zweitens. seize Me. 3. H. Na los, ich vernichtet euch, war. ihr Plagen da unten. Übrigens, damit wir herausfinden, wer gewonnen hat Die Gewinner treffen sich hier bei mir Hier hin Und spielen dann wirklich eine Mongas äh, Genau am Ende. Wer es schafft, lang genug hier im Zirkel zu stehen Hat gewonnen Darf er spielen? <lacht> Nein, keine Mongas Wie? Was soll das bedeuten? Der Letzte, der überlebt, gewinnt Hey, wo sind denn die Leute mit Schwert? Da hinten kommt der ein großartiger Krieger Und noch ein Krieger Oh oh Oh oh Okay, gibt es noch jemanden mit einem Schwert? Wenn ja, dann muss er das Schwert zeigen Ah, da hinten oh er kommt zuletzt. Zu guter Letzt. Und? Und? Oh, das wird knapp. Das wird... Er hat es doch noch geschafft. Okay. Gut. Wenn irgendwer von euch noch ein Schwert hat, dann muss er jetzt kommen und es beweisen. Ansonsten hat Mango-Banane gewonnen. Wir warten noch ein bisschen. Aber nur ein wenig. Nur ein wenig. Oh, da ist er. Au. Aus dem Hinterhalt heraus. Okay. Du hast gewonnen. Zion. Ich kann deinen Namen nicht ganz lesen. ZXY, Ich glaube, Zions oder so. Dann suche ich einmal nach deinem Namen. Hier habe ich schon die 50 Robux donated. Dann kriegst du halt noch die extra Donations hier unten drauf. Fortnite, ja, Fortnite, ich bin voll dabei. auch. Ja, ein bisschen extra Robux hast du dir verdient, indem du jemand anderen kaltblütig von hinten ermordet hast. So, und dann werde ich einmal den Server wechseln. So, ich edite erstmal meinen Stand in meinen Stand und gehe dann hier durch. Conny ist cool. Meinetwegen, wenn du meinst. Kriegst von mir ein paar Donations. Das ist ziemlich hochgestochen mit 1000 Robux. Nur weil ich es donaten könnte, heißt das nicht, dass ich es direkt donate. Weil, das ist eine Menge, ne? Das sind 10 Euro. Also 1000 Robux müsste ich Und? wirklich drüber nachdenken. 10 ja eben, 10 Euro ist eine Menge. Das kann ich nicht einfach so rausgeben. So, Gameblocks 3000 Ich habe schon, einen... aber wäre ja, schon mal Aber hier Hier kann ich dann noch so eine Donation hier drücken So, dann der nächste Stand Stream 100 Robux Ja, vielleicht wenn du eine Challenge gewinnst Gehen wir mal hier rauf Das Frog-T-Shirt Ich wollte schon immer ein Frog-T-Shirt Leider darf ich nicht PC spielen Es gibt immer ein zweites Mal äh, Außer hier beim Robux verschenken <lacht> Keine zweite Chance der Kauf von Frogshirt ist fehlgeschlagen. Okay. Problem aufgetreten. Dann probieren wir es nochmal. Dann, dann hier. Please. Please. Halloween Pulli, Dann bitte irgendwas. Danke. Okay. Hi, Conny. Hi, Haschik, Boi. Haschik Bubble. So. Bild 2022 312 4642 Kaufe ich mir natürlich gerne. Und dann Biene. So. Hier kaufe ich mir auch was. Ja, ich sehe, da hast du scheinbar ein paar Gampers hinzugefügt. Das wir mal runter und dann hole ich mir hier noch den für 30 Robux. So, Conny, gib mir Bobux. Vielleicht. Vielleicht mache ich das. Oh, diesen habe ich schon mal. Und diesen habe ich auch schon. Und diesen hatte ich noch nicht. Stimmt, du hast ja im letzten Server schon so viel bekommen. Aber ich gebe dir dann halt nochmal, weil du hast es nochmal reingeschafft und erschwingliche Preise bietest du auch noch an. So. I like money. Ich mag auch Geld. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich auch echtes Geld nochmal per Post rüber senden. Also per Post, damit ähm, das Finanzamt nicht nachfragt, ja. Meinetwegen könnt ihr auch per YouTube spenden. So, 50.000 Euro hätte ich schon gerne. Aber andere musst du Steuern zahlen. Ja, ja mein Und YouTube für... nimmt ja auch noch äh, 5% oder 15%. Ja, aber besser als gar nichts, ne? Stimmt, warte, die nehmen ja ein Drittel, glaube ich, circa. Ich glaube, das waren 25%. Wie Artikel ja, habe ich den bereits? Wie viele Artikel die... habe ich denn schon von dir gekauft? Wie viele Artikel habe ich schon gekauft von dir? Hä? Ah, da. Nope Shirt, dafür so, dann haben wir hier noch Tirolizzi. Wollen wir mal für 75 Robux gönnen. Eigentlich wollte ich nicht über 50 Robux rübergehen, aber mache ich mal. Machen wir mal eine Ausnahme das ist und sein, aber so ist. Medran Roblox Porfer. Ich wollte Porfa-Wor schreiben. <lacht> Tut mir leid. Kein Por favor Keine Robux. Wie kein Porfavor. <lacht> Por favor, Robux. So, dann donate ich hier auch noch bei dir. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ah, ja, ich steckte in der Brücke fest. Und hier. 18 plus 35 ist eigentlich mehr als 50. Aber ich bin schlecht in Mathe. Also kaufe ich trotzdem. So. Na gut. Hier gönne ich mir dann natürlich auch noch die Ananas. Oh mein Gott, eine Ananas. Warum oh kann man nicht Gott, joinen? Ananas. Man muss mir folgen, um mir joinen zu können. Und der Server muss natürlich auch noch Platz haben. Aber wir sind hier sowieso bald rum. Ich habe nicht unendlich viele Robux, um die zu verschenken. Ja, also ist so. So. Nicht, nee, nicht, nicht unendlich Ich möchte mir dafür ja später noch ein Lamborghini kaufen Deswegen kann ich ja nicht alle hergeben Martin. So, ich würde sagen, hier hole ich mir zwei Donations Einfach mal so Booth is free, wer hat sich die Booth noch nicht geclaimt? Also, bitte, jetzt machen wir. Das ist schon ziemlich könnte die Booth nicht zu so claimen Ja, jetzt claimt doch endlich die Booth, Ich ha? würde das niemals machen Okay, ihr wolltet sie nicht claimen, dann eben nicht Dann gönne ich mir hier einfach noch meine eine Donation Oh, habe ich, hab ich schon mal. Dann halt Wunsch. die Donation. More Health. Oh, ich wollte schon immer more Health. Yeah, more health gekauft. Dann haben wir hier noch jemanden. Da kann ich mir auch noch ein bisschen was gönnen. Among Us 2, oh mein Gott. Und das ist dann auch der letzte Stand, weil da hinten kommt schon wieder mein Stand. Das heißt, gleich können wir wieder eine Challenge starten. Aber was machen wir denn weil für eine Challenge? Among Us. Also habe ich mal ganz schnell in eine kleine Arena gebastelt, damit die Leute dort kämpfen können. Schwert. Schwert. Okay. Viel Spaß. Es ging jetzt ein bisschen schneller. Ich sehe schon. Ich, aber der Letzte, der oben steht, gewinnt. Ich hoffe... Oh, ich merke gerade, es könnte passieren, dass Leute irgendwie auf verschiedenen Plattformen unten landen. Okay. Es sind noch vier Leute am Leben. Ich habe kein Schwert. Wie, du hast kein Schwert. Alle haben hier ein Schwert. Und jemand hat mich gerade angegriffen. Das war aber ganz schön frech. Ich habe sogar zwei Schwerter. Ah. Guck mal, drei Camper außen und einer in der Mitte, der sich mit den Leuten anlegen will. Einer mit Ehre. Na, ah, ich... Ja! Er hat es geschafft. Ich bin ganz auf deiner Seite. Ah. Au. Oh. Jetzt ist es ein One-on-One. -on -one. Leute, traut euch. Na los. Und okay, so einfach ging das. Gut, gewonnen hat Dream. Haha. Oh, Leute, du hast es überlebt. Sorry, ich wollte einfach nur dafür sorgen, dass niemand mehr Schwerter hat. So, Dream hat gewonnen. Das bedeutet, du bekommst von uns sowas. Das hat noch irgendwer Schwerter, Nee, theoretisch sollte keiner mehr Schwerter haben. Okay, Dream, dann zeig mir mal da den Booth. Aber Dream ist auch ein Hacker. Ist das deine Booth? Ja, Dream ist ein Hacker, ich weiß. Äh, Finn, ja, das ist deine Booth. Dann gönne ich dir einmal die 100 Robux. Bitte sehr. Und danach hat mir Crafter die ID von einem Handschuh geschickt, der das Ganze nochmal ein bisschen spannender macht. Und dementsprechend geht's in die zweite Runde. Jeder kriegt so einen Handschuh. Und der Letzte, der steht, der... Ihr wisst Bescheid. Also sage ich jetzt, hier all diese Handschuhe. Und dann TP all me. Viel Spaß, Leute. Der Letzte, der steht, gewinnt. Alter, wie die sich wegkicken. <lacht> der Letzte, der steht, wird gebannt? Was? Der Letzte, der steht, wird gebannt. Ihr habt's verstanden. Hier unten sind jetzt noch Leute, die warten. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn der Letzte hier oben steht, muss er mal noch runtergehen und die anderen Leute runterkicken. Das könnte interessant werden. Vor allem mit diesen Gegenüberstehenden. Oh, lol. Ah, sie sind beide runtergefallen. Okay, jetzt haben wir einen oben und zwei unten. Und naja, um das Ding zu Ende zu bringen, müsstest du jetzt hier runtergehen und erst den kicken. Und dann müsstet ihr euch beide auf dieser Plattform treffen. Und ich würde sagen, ähm, ich gebe euch beiden mehr Speed. Ich gebe euch 80 Speed und Jump Power all gebe ich euch auch 150. So, jetzt springt mal. Oh, okay, lol. Ich bin gesprungen. Ja, jemand ist gerade runtergesprungen. Das mit Jump Power hat nicht ich funktioniert. Ich sagt er soll <lacht> <lacht> ja. Bruh. Jump Power funktioniert nicht, lol. Ja, dann können wir die Jump Power nicht verändern. <lacht> dann, oh. Okay, ich weiß nicht warum, aber du hast es irgendwie gewonnen. Also wirst du jetzt weggeklatscht, Bro. <lacht> Gut! Und wir sehen uns am Spawn. Du kriegst noch mal ein paar Robux. Und dann wirst du weggebannt. Bye. Ey, na? Dann zeig mir mal. Ein Inspektor Juli. Robux. Warte mal, du warst der Erste, dem ich was donated habe. Du hast ja die erste Challenge gewonnen. Dann zeig mal deinen Stand. Inspektor Juli rennt zu seinem Stand. Oder auch nicht. Ich warte immer noch. Wenn du mich länger warten lässt, <lacht> dann kriegst du eine geklatscht, Bruder. Geh mal weg hier. Weg da, weg da. Pff. Ich mag den Handschuh. Danke, Crafter, für den Handschuh. Gefällt mir. So. Gar kein Thema. So, Inspektor du Juli, du hast zweimal gewonnen. Du kriegst jetzt von mir jetzt 380 Robux. Ah, den habe ich schon. Ja, du hast gerade von Crafter bekommen, aber na gut, ich will mir aber noch was von dir gone. Dann hole ich mir das für die 100 Robux, wenn ich dir vorhin schon die 380 gegeben habe. So, gekauft. Und das sind schon 1134 Robux. Das ist ja ganz nett. Ich würde sagen, wenn ihr wollt, dass ich öfter Robux verschenke, dann lasst gerne ein Like da, damit ich das sehe. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und Ciao!